Kannst du die Droisenbasis schon irgendwo entdecken? Nein, weit und breit keine Spur. Nur ein Meer aus Kampf Kämpfen wir. Guter Wurf, CT-306. Unser Auftrag lautet, die Druidenbasis zu zerstören. Der jede ritter Kohn wird sich an unsere Seite stellen. Schließen wir diesen Auftrag ab. Ich habe die Druidenbasis bereits gesichtet. Sie wird schwer bewacht. Ich schalte die Truppen aus. Die Gegend ist geräumt. Geh nicht, beendet die Mission. Bringen wir zu Ende, was wir begonnen haben. Schließ den Auftrag ab. Stürmen wir. Wir teilen uns auf. Ihr bringt den Sprengstoff an und wir gehen zur Kommandozentrale. Die Einwände sind in Sektor Ich habe Truppen dorthin. Los, erlegen wir den Letzten auf! Gute Arbeit! Waffen fallen lassen! Der Sprengstoff ist angebracht. Ich wiederhole, der Sprengstoff ist angebracht. In fünf Minuten geht die Droidenbasis in die Luft. Wir müssen schnell weg von hier! In 3, 2, 1... Lauf! Nein! Wir haben es geschafft. Danke für die Zusammenarbeit. Wir konnten die Mission erfolgreich abschließen. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Der Ausführungsort ist nicht weit entfernt von hier.